Also ich war sieben Jahre obdachlos, also nicht wohnungslos, sondern richtig obdachlos. Geld verdient, also mit Betteln, gestohlen habe ich nie, weil ich zu viel Angst habe davon. Was ich ja oft gern gemacht habe, im Bruder war es früher leicht, du hast überall schwarz arbeiten können, ob du in einem Standl gearbeitet hast beim Verkauf oder losverkauft hast oder bei einem Autodrom äh, die Leute animiert hast zum Mitmachen, man hat auch Geld verdient. Das war mir wichtig. Nur es ist, man hat halt nie so viel verdient, dass man sagt, so, okay, jetzt da, kannst du eine Wohnung leisten. Es war einfach nur zum Überleben. Ne? Und ja, wenn es nicht anders gegangen ist. Und wenn man tagelang nicht wirklich was zum Essen hat, Hunger tut es sehr weh nach einer Weile muss man halt auch dann einmal im Strich stehen und so das Geld verdienen. Meistens, wenn du zwei, drei Mal erwischt wirst, kommst du gleich ins Gefängnis, wenn es das nicht ist. Und ich muss sagen, ich hab damals Gott sei Dank Polizisten gekannt, die gewusst haben, warum ich das mache, und die haben mit mir die Strafen gesammelt und du hast bis zu sechs Wochen dann also mit mehreren Strafen bis zu sechs Wochen absitzen dürfen müssen ich sag dürfen weil ich war froh dass ich sechs Wochen von der Straße weg waren. Ne? im Winter wie gesagt ich war auch versteckte Obdachloser weil ich habe immer geschaut dass bei mir keiner merkt dass ich auch auf der Straße bin, man schämt sich einfach. Obwohl es eigentlich keinen Grund gibt zum Schämen, weil ein Gegenteil. Man soll sagen, okay, es ist passiert, ich brauche Hilfe, es mir. Das ist sehr wichtig, dass man sagt, bitte es mir und sich auch helfen zu lassen. Allein, ohne Hilfe schafft man es nicht. Man kann nur so kämpfen. Ohne Hilfe schafft man es nicht. Man braucht jemanden. Und wenn es nur zum Reden ist. Und wenn es nur einer ist, der dir die Hand gibt und sagt, komm, ich helfe dir, ich öffne dir eine Tür, aber reingehen in die Tür musst du selber.